Mein Name ist Martin Bons, Katalogmanager von der Firma IGUS aus Köln. Unseren Vortrag sollte man auf keinen Fall verpassen, weil man erfährt, wie auch komplexe Printproduktionen mit viel Liebe zum Detail durchgeführt werden können. Besonders bei den Print Days ist, dass man einfach spürt, dass Print auch heute im Jahr 2021 noch so unglaublich große Relevanz hat und so viele Fachleute aus verschiedensten Bereichen zusammenkommen. Und ja, es ist eine, weiß ich nicht, dritte, vierte Print Day, den ich mitmache.